Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Roblox N. Mit dabei sind diesmal Roblox Tani, Roblox Felix und Roblox Victor und viel Spaß mit dem Video. Ja, Warte, du ey. bist schon reingegangen? Spielst du schon eine Runde ja, oder was? Ja, ich bin schon drin. Die Runde geht immer direkt los. auf, auf. Oh, ich bin auch am Start. Oh, Und Roblox Paul ist auch dabei. Äh, sorry. Abonniert ihn. Oh, ich kann nicht helfen. Ich kann nichts dafür, dass ich game. Man kommt halt auf den Server rein und der geht direkt los. Das ist immer so. Hör auf zu gamen. Ja, ich bin gestorben. Oh, wir spielen Infection. Oh mein Gott, ich werde euch so fertig machen, weil wir Infection spielen. No. Dummheit tut weh? Ich würde wohl auch sagen... Hallo, Roblox, Paul BS. Was willst du denn da an der roten Züge? Das Tür? ist voll. <lacht> Irgendjemand muss da lieben, der hat die Leute raus. Oh <lacht> Boah! Boah! Okay, ball, wer ist ball, noch ball, am ball. Leben? Ach, die Leute, die, die mir nachjoinen, so Fake Conny. Haupts genau, so. ja. genommen, Hops ja. genommen, ja, Hops genommen. Hops genommen, ja. Hops genommen, hab's genommen. Hab's genommen. alle Leute, die nachjoinen. Da ist sogar ein Fake Conny dabei, Tatsache! Der Fake Conny ja, soll ja. liegen! Wir müssen yeah. gamen. Fake Conny soll weg. Ja, Fake Conny soll weg. Weg mit Fake Conny! Hier ja. ja. hast einen Fake Conny. Yeah. Ich warte einfach hier unten. Oh, das war's. Easy. Nice. Gut, also das war dann gehen, gehen wir wohl in ein anderes Spiel, oder? Leute, also halt, müssen jetzt alle liefen. Neue Lobby, ja, der, der, neue nach. Lobby. Joint mir nach. Joint mir nach. Okay, wir joinen alle privaten Server. Warte, ich muss jetzt eine Lobby suchen. Oh, wow. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, play. Ist auf jeden Fall drin jetzt. Okay, also wir drin. Oh. Gut, unsere Aufgabe ist es, Schlüssel zu finden. Richtig. Und diese Map kenne ich halt überhaupt nicht. Ich hab. Oh mein Gott, Victor, ich habe einen roten Schlüssel. Der Ruh, ich kann so, jetzt sagen, oh, wo der ist okay, ist okay. Talking Angelas hinter mir. Hat du das? Talking Angels! Nichts, rechts, rechts, nichts, nichts! Hab ich aber auch gemacht. kann gedacht? ich die Treppen okay. hoch. Nein, nein, nein, nein, okay. Ich hab einen braunen Schlüssel Sie? und einen grünen Schlüssel ist im Storage Room. Okay. Grüne. Ich hab einen Tür aufgemacht. Grün. Ich hab den grünen. Okay. Ja. Sehr gut, ich hab das Schloss für den braunen offen. Oh, Leute, ich bin ein Taser. Ist da gut? Ja, nur eine Schuss der Tons du, Tons du musst den schöpf anmachen. So du musst Sie in die richtige Tons Richtung Tons gucken, Tons sonst Tons funktioniert er nicht. Was, wenn ich first person gehe? Ja, da, das musst du machen. Kann, ja, so kann ich, ich roblox Paul uh, tasern Nein, das kannst du leider da nicht. Also warum sag ich Leide? Du bist sicher, dass mm, nicht gerade Okay, Leute, okay, Leute. Ich spreche einmal hier mit... Hey, we can't leave the house yet without finding a clue. Perfekt? Wo? das was? Ich nicht, das muss ich jetzt herausfinden. Ah, das ist Talking Angela! Okay. Kissy Missy. Weiß jemand, wo ein pinkes Schloss ist? Ich hab... Keine. doch, doch, hier hinten, hinten, rechts, rechts, rechts, hinter dir, rechts hinter dir. Hier durch, hier, hier, hier, oh, hier, da hinten Die Tür habe ich no, eben nuts. zur Hälfte aufgemacht, du kannst die andere Hälfte öffnen Boom, baby, uh, yeah, blau, blauer Schlüssel Ich habe den schwarzen Angel getackt Ich habe okay. den schwarzen Schlüssel ich hab den Oh, blauen. ich muss ich hab ab den blauen, hier, hier blau, hier, blau, hier muss ich mit blau, mach den. Oh. Sehr gut. Wir brauchen einen gelben Schlüssel, Leute, wir brauchen einen gelben Schlüssel Okay, okay, okay, ich schau erstmal mal, wofür ich den hier noch brauche. Mein aufladen, kann. das ist ja voll geil ja, Nein, ja aber nur gut. einmal Oh mein Gott, Dummheit tut weh, ist gestorben gelbes, Nein, Dummheit tut weh, ist tot Da ja, war ein gelbes Schloss, hatten wir nicht vorhin schon einen gelben Schlüssel? Ich hab keine Ahnung, ich muss erst mal jetzt irgendwie ah, ah, ah, Talking ah, ah, Angela Da dachte, wir spielen mit Ben und ich Talking Angela Was hat Talking Angela damit zu tun? Kann ich aber was aufmachen können? Ich hab einen lilanen Schlüssel Oh yeah Angela? Angela, selber Angela <lacht> Angela? Da ist Talking Ben, der sitzt auf der Couch ja, der chillt heute ein bisschen Sein seinem pausen Was sind äh, die Sound-Effekte? Ja, die sind, die sind wild. <lacht> Warte mal, warum oh kann man mit dem gelben Schlüssel das und die, die andere Tür auch noch öffnen? Sind die miteinander verbunden? Ja, wahrscheinlich. Ja, nein. Ich ein bisschen Schiss, weil... Ich nicht okay, weiß, wer hat jetzt einen gelben Schlüssel? <lacht> ich hab keinen gelben Schlüssel. <lacht> nee. Wow, da ist sie hier. Ich, ich gehe da einfach so. Ja, ja das <lacht> ist Talking Angela. Aber es scheint ein Bot zu sein. Das ist gut. Yeah. Yes, ja, siehst du? Yes. Aber for Kiss real, Miss wo? Die. Was steht hier unten? Komm, what is bla bla bla. Weird yeah. thing. was? Ja. Also, <lacht> ja. ah! nee, ich kann die Tür hier studieren. Also, hab ich vielleicht Axt gefunden? Ich bin mehr. aber bei an Talking Angela vorbeigelaufen. Was? Also meine Mission ist immer noch der gelbe Schlüssel. <lacht> Oh, hier, ich hab den gelben Schlüssel, ich hab den gelben Schlüssel. Oh, hier. dann komm runter. Yes. gefunden. Warte, nee, ich hab einen grünen, da rein, vergiss es. Ah, ja stimmt, du bist <lacht> gelb-grün-blind. Ah. Ja, ja. Rot-grün eigentlich, aber ja. Ja, aber du kannst den Unterschied zwischen gelb und grün Kissy. nicht sehen. Ja, ja, ja, ja. Wo ist Kissy Missy? Ey, Leute, ich kapier das Kissy nicht. Kissy Missy. Kissy Missy ist. Kissy -Missy. Kissy Missy. Kissy Missy. Sie ist gar nicht mehr hier auf der Treppe. Los. Angela? Angela? Nö, ich hasse Kissy Missy. <lacht> Angela? Angela! Hier ist nichts in diesem Raum. Da ist Angela, die ist oben. Hä, äh, ich hab es nicht. Ich hab grad den schwarzen neben den grauen, einen grauen Schlüssel gefunden. Brauchen wir den? Äh, ich, ich weiß, weiß es nicht. Wir brauchen ja, wir immer mit. noch einen gelben. Ja, Wo ist der? Bei grün brauchen wir nicht. Ich schwöre, irgendwer hat den gelben Schlüssel mit in sein Grab genommen. Ja, ja. Hör, hör auf damit! Verschwindet er dann einfach oder was? Felix schreit wusste Ferne. Komm hier, komm, komm, komm, komm. Jetzt, ja, weil er tot ist. Komm hier, komm, komm hier rein, wir dribbeln die aus, wenn sie hier reinkommt. Oh, warte. Ausgedribbelt. Ey, ich hab den gelben Schlüssel, der ist draußen, der ist draußen. Oh, okay, gelben Schlüssel. hier lang, hier lang, hier lang. Ich, ich bin ich draußen, weiß, wo du rausgekommen hin? bist, aber perfekt. Sch grauer ja. Schlüssel, Grau grauer Schlüssel. Wo müssen wir aber erzählen für den gelben Schlüssel? Ja, hier, ganz recht, genau das. Ich hab das. gefunden, da war ein Tier, let's go. Let's go. Yeah, und wir sind in der Garage. Okay, okay, okay. Und hier, hier gibt es eine, eine Säge. Und einen weißen Schlüssel. Wo brauchen wir die Säge? Brauchen wir nicht die Säge? Oder war brauchen Wir die eine Säge? Anderes. Brauchen wir, wir brauchen alles, was wir neu hier finden. Brau, Pass auf, das Angela das kommt. Oh. Ah. Angela. <lacht> also wir brauchen hier einen Bohrer. Okay, Mehr weiß ich auch sie, nicht. Sie ist hinter mir her. Ah. Warum ist sie so Okay, ich habe die Tür für den weißen Schlüssel <so lacht> gefunden. Okay, let's <lacht> go. Und ich habe die Axt, ich habe die Axt, Viktor, <lacht> und <lacht> einen <lacht> Hammer. Okay. Angela ist doch noch da. Hier ist ein Hammer. Also, du hast eine Axt und einen Hammer. Ja. Und hier ist noch. Nee, das war's. Oh, Ansonsten kann man hier noch runterspringen. Aua. Oh, nein, ich liege auf dem Boden, ich bin gestunt. Nein. Oh Gott. Oh war mein Gott. Gott. Oh mein Gott. Nein, das ja. war. Oh Paul. Ich wollte da hochspringen, aber ich dachte. Zumindest. Okay, wo brauchte man die Axt? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe einen Schraubenzieher. <lacht> ja, ja, Schraubenzieher wissen wir auch schon. Aber wir müssen jetzt wissen, wofür die... Ja, Gott, die nochmal brauchen. Ich komme oben, oder? Weißt oder was braucht man ja, oben nochmal? Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oben. Schlag die Tür ein! Schlag die Tür ein! Ich habe einen Bohrer! Okay. Bohrer, den brauchen wir, den brauchen wir! Hol den Bohrer, Anton! Hol den Bohrer! Hol den Bohrer, komm runter! Ich komm runter. Da ist Conny Fake! Ja, ist komme. Du hast Kollegen online! Wir müssen jetzt hier auf nach nachfolge wieder Victor. Ich lenke sie ab. So oh, einfach, Anton, komm her. Ja. Warum sind da zwei Connys? Ich das weiß macht es mir Angst. Wow. Ich bin der richtige ja, Glaube. Okay. Ja, das war so knapp. Oh, oh, ja. Wow! Das ist fucking Angela! Oh. Ah! Ich weiß nicht, wo, aber, wo hin müssen wir eigentlich Ich einfach. weiß nicht, ich bin hier gefolgt. In die Garage! Ich, komm nicht los! In die Garage, ja, ich kann nicht in die, Garage, in die Garage, Leute. In die Garage, in die Garage. Los, los, los, los, los. So, hey, ich konnte nicht am Morgen. Aus. Hier? Ja, Garage. Boah. Ja, in der Garage. Nice. Okay, ich hab ne Keycard. Okay, was Card. Jetzt? Ich hab ne Keycard. Okay, die Keycard. Wo braucht man ne verdammte Keycard? Ich weiß es doch nicht. <lacht> was für eine Keycard? Oh mein Gott. Okay. Warte, oh mein ich, Gott. Ich hab uh, die Keycard zu, uh, zu Floppy uh, Moppy auf der Couch. Kissy Missy. <lacht> Okay, ich muss ein Clou finden. Immer noch. Tom, what was in that medicine you gave me? I feel weird. Ben. Tom hat uh, Ben gedroht. Ich schwöre, Tom war von Anfang an der Böse. Ja. Tom hat Ben erregt und wird von <lacht> <lacht> Angela verfolgt. Ah, das ist Kissi Misty! <lacht> okay, Hast du das Timing-Zeit gemerkt? Oh, nein! Oh, wow. <lacht> <lacht> Was braucht man jetzt eine Keycard? Ich weiß nicht, weiß. <lacht> oh <lacht> mein Gott. Oh nein, Hitler. Oh. Angela? Hä? hä, wofür brauchen wir überhaupt noch was? Wir müssen einen Clou finden, aber wo? Nee, ist Wir so, müssen, glaube ich, ein Brett finden, damit wir noch ein weites Ding freischalten, Stimmt, oder? Stimmt, ein Brett. Wir brauchen Brett. ja ein Brett, aber dafür ja, braucht man vielleicht oben. die Säge. Und wozu braucht man die Säge? Vielleicht müssen wir, wir haben noch mit so, der Säge Holz sägen und dann oder haben so. wir ein Brett. Hä? Versuch mal den Tisch zu sägen Ja, die Tür oder, so. oder was? Das kann doch nicht sein, was ist denn jetzt unser Problem eigentlich? Wir brauchen das Brett da oben. Ja, wir brauchen ein Brett für ganz oben. Das verstehe ich aber nicht. Ja, hier. Äh, äh, können wir nicht die... Ja. Nein, wo ist die Axt? Hier ist überall Holz. Ja. Angela? Die Axt liegt unten in dem Hinterraum Angela? von der Garage. Angela ist ich. übrigens jetzt gleich hier. Ja, ja. Also. Ich spring runter. Bam. Easy. <lacht> und jetzt ist er. Okay, ich zeig dir, wo die Axt ist glaub, Wenn sie genau. nicht weggenommen wurde. Okay, sie wurde weg. Wir haben nur noch eine Minute. Wir haben nur noch ja, eine Minute und wissen wir. nicht, was wir tun sollen? Ja. Ich Nein! Glaub, so <lacht> ich gehe in den Kühlschrank <lacht> gucken. Äh, der Toaster? Okay. Der Herd. Wir müssen den Clou finden. Ah, warte, hier am Automaten. Ich kann nicht raus im Morgen lassen. Angela? Nein, Angela, lass mich. Angela? Ich bin, bin auch ich noch stuck! Hoch. Angela, ich muss hier hoch. Äh. Angela! Angela! doch außen doch außenrum. Angela! Ah! <lacht> oben ist aber nichts. Nee, damit kann man wirklich echt nichts tun. Ich hier das nicht, wie, wie wir jetzt dieses Brett bekommen sollen. Ich suche jetzt nach einem Clou. Ich habe auch keine Ahnung. Genau. Ich genau. keine Ahnung, was wir jetzt noch machen jedes soll. Möbelstück und klicken es oh, an. Vielleicht im Wasser? Nee, im Wasser kann man nicht reingehen. Ey, wir haben noch 20 Sekunden, Leute. Ich glaube, wir können uns verarschen. Äh, ich glaube, wir haben verkackt. <lacht> aber ich will nicht verkackert haben. Ich glaube, wir haben miserabel verkackt. Entweder? Und Cookie ich sagen, ist auch traurig. Atom, <lacht> also, mach die Tür auf. Ich will also, die Tür oh, auf, ja. ähm, oh, oh, warte die Tür oh, nice. oh, wir haben 0 Sekunden und es geht weiter. Warte oh, die Tür auf, Anton. Das, Leute, wir haben ohne... Oh, doch nicht. Ja, wir haben auch oh. Nice, Okay. Man. Okay, wir probieren es nochmal bei Toms Haus. Okay, wir probieren es nochmal okay, Wir noch mit mit Tom's haben so Haus. fett verkackt. Und, und ich bin diesmal für Player. Oh, ich will diesmal auch mitspielen. Oh ja, Roblox Felix will diesmal auch mitspielen. <lacht> warte, das war dein Server, stimmt. Ich bin instant gestorben, weil ich noch schnell mein Essen holen wollte. Tja. Wir spielen gerade Ben. Ich spiele gerade Ben Chapter 4. Oh. Also ich spiele gerade die Obby, weil wenn ich die 300 Mal geschafft habe, dann... Oh, oh das coole Intro. Angela, we are here. Das ist Toms Haus. Warte, wir fliehen oh, zusammen ist, okay. mit Angela und danach will Angela uns töten. Hank, what are you guys doing here? Die Cutscenes sind wie immer episch. Wir wollen hin. herausfinden, was Tom versteckt. Ich auch. Ich will herausfinden, was mit Ben passiert ist. Ich kann nichts finden. Und Angela <lacht> ist Angel Wieso heißen wir Hank? Was oh mein Gott, diese Hände, Anton, diese männlichen okay, Hände ja. oh. mal, Ich, ich nehme okay, den roten Ich habe hab oh. den roten Schlüssel Ich wollte den roten also, also für ganz oben brauchen wir immer noch äh, Axt, ne? Also das wir sollten nicht schon Geld mal nicht sterben Das ist gut So, ich das jetzt mal in roten Raum. Ich habe jetzt schon mal den grünen Key geholt Gut. Jetzt ist da Ben der Killer und nicht mehr Talking oh, Angela Gott. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist Vielleicht sind das verschiedene Skins und so der hey, grüne Schlüssel, hol Du bist der Killer. Ja, und was machst du jetzt? Hä? Oh. oh, er ist der Killer. <lacht> nein, nein, nein. Du ja du genommen! genau. Du hab's genommen. Okay, so hops genommen! Ja, aber, ja. Okay, Victor, so komm hier, komm hin. Was machst du? jetzt? Hey, hey. Wir <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> müssen oh 20 God. Sekunden rumstehen. Ja. Was? Oh, warte, wir können Outside gehen, wir können Outside oh, gehen, Leute. Ja. Nein, nein, das ist... Oder oder wir brauchen zu. zwei, wir brauchen zwei. Wir brauchen... Ah, wir brauchen auch noch den grauen. Nein, ja. okay. Oder brauchen wir den braunen? Ist das grau oder braun? Ich glaube, das ist... Den braunen, den... Ja, das ist grauen. Oh, nein, Oh nein, so das ist schlägt fallen. Was fällt ihm ein? Ja! ja nein, das ist Ich Ich Nein, das ist das hat Es tut mir leid, nein. Victor, ich also, hab dich zu retten. Wer wurde jetzt gehopst hier. Nein! Son, was willst du hier? Ich einfach nur. Lass mich doch einfach chillen. Nein, das genau, lass ihn doch einfach mal schön. Ausgelacht haben gemacht. Chillen. Ja, wo brauchen wir Braun, Anton? Äh, oben irgendwo. Okay. Man, ah, die danke oben für oben. den Call, Anton. Vielen Dank. Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo ich den Braun brauche. Ich gehe mal hoch. Ja. Wieso bin ich so langsam gefühlt? <lacht> nein, nein! Nein! Oh mein Gott, Roblox Felix, der Arme! Ich bin in! Ich wollte dabei, genau wie viele von uns leben noch! Das ist noch. so traurig. Du! Du! Uh, du! Oh, oh, nur noch ich! Tja, und damit jetzt halt ein Sieg weiß nicht, machen. wo du bist, Anton! Tja, ich weiß wo. Da wo bist du bist denn? aber gerade ganz schön falsch. Aber hä? Wieso war da dann ein Ausrufezeichen? <lacht> Weil der Keine einfach Ahnung. Nur wieder. Ich dachte, das ist so ein Hint, weil wenn, wenn da jemand nee. spielt... Das... Oh, ich hab so eine richtige Horrormusik gerade im Hintergrund. Ja. Ich so, Horrormäßig ist ist so ja alle. Digga, du hast so schnell hops genommen, es ist unglaublich. Wir müssen wirklich dieses Bot spielen. ist viel zu dumm. Das geht viel zu schwer. Oh. Wie ja, viele viel viel viel hast einfach. du denn? Steger, <lacht> Anton wurde gerade ermordet! Also, Digga, wie viel Reichweite! <lacht> <ist er Alter? lacht> wie viel Reichweite <lacht> hat der viele wurde wieder gerade ermordet? Spielergegner! In <lacht> hier drinnen, Mann Wir oh spielen jetzt ja, bot, bot, bot, bot Wir bot. gehen auf Bot, wir gehen auf Bot ja, ja, Jetzt habt ihr mich kennengelernt Das war mir zu viel Aber wir wissen, hm. am Anfang roter Schlüssel Dann dieser Raum, dann diese zwei Schlüssel Dann hoch, dann der pinke Schlüssel Soweit weiß ich das schon Ein habe keine das Ahnung anders. Ich, ich glaube, so gesagt, gesagt, dass sie immer rotiert werden Das ist meine Theorie, ich habe aber auch nur eine Runde richtig gespielt nee, also Das die ist immer das gleiche hm. Ist immer das gleiche, okay, dann aber, dann also bei, bei Stage 2 oder so, die ich mal mit äh, Tani und, äh, und und Anton gespielt habe, war immer das gleiche Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob auch die Position des Schlüssels immer die gleiche ist Ja, diesmal nicht, diesmal nicht Das letzte und Mal, mal lag Taser. der Schlüssel hier auf dem Tisch, jetzt nicht okay. Der erste Schlüssel liegt immer woanders hey, Danke für 530 Abonnenten, Leute Geil, ja. Geil. Für 530 Euro, Leute 530 <lacht> Euro, <lacht> Kuss ja, hat 530 Schmutz. Euro gespendet, danke, Digga, ich hab den roten Kuss. Schlüssel Kuss, Schmutz, Okay, nice. Ich habe übrigens schon den schwarzen Schweiß benutzt an der Victor. Außen außenrum. Yeah. Ich hab den. Äh, warte, ich Hä? okay? Wo bist du? Ich weiß nicht, nicht, ob du dir? fake bist oder nicht, Anton. Bist du fake? Nein, das ist fake. das ist fake. Das ist fake, Das ist das echte. Das ist fake, Anton. Das ist fake, Anton. Das ist, wo hier, also. ist dein echter Anton? Hier, und, hier, das Ding da raus, man? Roblox Paul. Da, wo ich rauskam. Da unten. ja, ich muss Spaß. Oder? Ja. Aber das ist Angela. Ja. Oh mein Gott, die ja, werden ja, Oh mein Gott, wie hast du das überlebt? Ich hab nur den Grünen genommen. Ich nur okay, den der Grüne, sehr gut. Der Grüne, den oh mein auch Gott, Gott, um. wir mein Gott, das sind zwei Antonzee miteinander. Woher soll ich wissen, welcher wer ist? Ich bin oh, ich! Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben. Okay. ich benutze den grünen Schlüssel, Leute. Komm, komm, komm. Hier, hier, hier. Mit der Säge vielleicht das. Jemand hat den. Jemand hat die Lösung reingeschrieben. Wir wir müssen mit der Säge das Sprungbrett draußen zerschneiden. Habe ich doch gesagt, irgendein Angela? Brett zerschneiden. Aber wie, wer kommt denn auf Sprungbrett? Ja, Sprungbrett? Und das Sprungbrett ist nicht cool. mal so lang wie das Ding hier oben. Ist auch egal. Nee. <lacht> Hallo, Angela. So, ich öffne oh, jetzt den coolen Raum. Oh ja, ich liebe den coolen Raum. Ja. Angela? Angela? war noch nie no. im coolen Raum. Nicht gut, nicht gut. Ich habe den schwarzen ja, komm, Schlüssel. Hier, komm, komm, komm, komm. hier ist dann noch der blaue Schlüssel. Gut. dann nehme ich den. Blaue Schlüssel ich für die Tür hier, äh, nee. weg. Ja. Das ist Probiert. <lacht> Schwarzen Schlüssel? Pink? Nicht, purple Key? Achso der ist Purple? Okay. Ach der ist ja. ein... oh. Ey wo siehst du den schwarz? Es ist, ist da, keine Ahnung. Äh... möchte nochmal anmerken. Da Aber das ist Eigentlich jetzt ein oh, Plattform nein, in oder äh, in die us du das bekommen. Ja dein Taser ist nicht getraut. <lacht> Dann geh den aufladen! Ja mach ich. Was ist das? Mit Google Pay! Aha. Ah. Das war ganz schön knapp. So, das dass knapp. das kein Spieler wäre. Brauchen wir, Spieler wir haben töten nicht Schneller. Wollen wir noch irgendwo einen blauen? Ich habe einen Purple. Nein, blauen ist schon gemacht. Ah, hier. hier. Hier brauchen wir. Okay, Dann, ich habe den grauen. Ja. Ich habe den grauen. Grauen für hier draußen. Gut, sehr gut. Wir haben es rausgeschafft. Wir Ach, können raus, die, Leute. Ja. Dann haben wir hier golden und äh, Schraubenzieher. Golden, Digga. Yellow ja. Key. Gelb. Okay, dann kommt mit in Richtung Garage. Das, das steht auch sogar da. Ah, wir speedrunnen das jetzt so durch. Ich habe die Säge und hier ist doch ähm, noch der weiße Key. Ja, wofür brauche ich und den drauf. Ja, die Säge, genau. Mit der Säge Ja, mit der Säge hole ich jetzt das Brett. Mhm. Yeah. Das richtige ja, das wäre doch nicht das richtige Brett. Jetzt das das verstehe richtige, ich das. Oh mein Gott, welcher Mensch kommt da drauf? Ja. ja das steht sogar dabei, dass du die Säge dafür brauchst. Ja, ich bin dann dabei äh, ich bin dann <lacht> vorbeigelaufen und das, ich habe keinen Pop-Up bekommen. Ich habe einfach alle Möbel angeklickt doch. mit der Säge. Oh, hallo Angela. Okay, warte, ich lenke sie ab, okay? Du ja, kannst ablenken, wie du willst. Ich laufe einfach außen rum. Du ja, kannst du sie ablenken, wie du willst. Du machen, wie du willst. Ist mir egal. Halt schon oben. Hey, hallo Hans. Hast du mich gerade Schwanz <lacht> genannt? Tada! Nice. So, und hier hinten brauchen wir den Hammer und die Keycard. Natürlich die Keycard. Wozu okay. braucht man da eine Keycard? Oh, hier kann man nicht runterspringen. Oh Gott. Oh mein Gott, ihr seid tot! <lacht> ihr seid tot! So was? Was? So was? Nimm mich was? Was? Hier runterspringen, aber da nicht. <lacht> ich konnte, ich konnte nicht! Ich konnte sie nicht tasern, hä? Ja, <lacht> du musst direkt auf sie ja, schauen, Ja, das das du, das das du musst in Ego-Perspektive direkt auf sie schauen. Anders nicht nein, möglich. Nein, das wusste ich nicht. Ach, hier brauche ich den Silbernen, okay, haben wir Den Silbernen habe ich, ich komme hoch. Ich hab den jetzt abgeholt. Das Spiel erfordert Teamplay, weil jetzt findet man immer so zwei Sachen an einem Ort. Hm? Angela, lass mich mal Angela! Angela, komm her! Komm her, Angela! Trau dich! Trau dich! Wehe, du lockst sie nach oben! Komm! Komm! <lacht> süßes lockst Felix Na, mit Na, seinen Warum lockst du sie mal dahin, wo ich hinlaufe? Oh Gott! Was? <lacht> Was? Was? Was? Was hast du da gemacht? Er <lacht> ist einfach nur gegen die Wand gefahren! Er <lacht> ist einfach nur gegen die Wand gefahren! Er <lacht> <Du> ist einfach <lacht> Der Raum war oh auch offen und so! Ich hab, nicht geschaut. ich hab nicht gewusst, dass hinter mir eine Wand ist! Ich hab einfach nur auf Angela geschaut! <lacht> okay, ich schlag die Tür ein! Okay. Und hol ja. mir den Bohrer. Wir ja, gehen Mann. in die Ecke. Okay, Angela kommt nicht. Sehr gut. Das heißt, erstmal in die Garage. Das dauert jetzt wieder ewig bis... Garage Da ja. Das mache ich kurz. Hier ist unten. Ja, ich weiß. Ja. Und hier ist noch der Hammer. Den könnte sich auch jemand gönnen, wenn er möchte. Einmal okay. oh, ja. ja. ist, Paul ist auf. Oh, eins weiter oben, Paul. Was ist? Eins weiter oben ist der Hammer. Alter, da oben. Alter, durch Ach, diese also, Wände kommt man tot. gar nicht mehr durch, ohne dass man tot ist. Das ist ja. glaube ich, auch alles. Ja, das wäre ja. dann auch alles. Ah, warum... Äh, pass auf. Oh, tschau. Ja, Ich versuch's Warum jetzt das? noch einmal Eine Ehrenrunde Und ich bin schon wieder tot Warum kann man oh. nicht mehr durch die Vents durch? <lacht> ja, alles Bisher hatte ich nur Probleme bei Ich hab's nicht durch einen Wand durchgeschafft liegt. ohne dafür, danach für eine Minute ausgenockt zu sein Du bist auch schlecht Das wird sein So und jetzt hast du den Hammer perfekt Let's go Los. Leute, holt euch den roten Schlüssel Wir brauchen einen Schraubenzieher, der ist draußen Na. Oh. <lacht> Nein, damit nein, das oh, ich der Schlapp nein, nein, nein, nein. Okay, was machen wir, Leute? Oh, da liegt Schraubenzieher. Ich bin doch gestorben, Anton. Hinter dir. Er liegt bei. Der, der, warte, geh zurück, Anton. Geh zurück. Ein Badezimmer. Eine rechts, vorne, nach, nach, nach rechts, nach rechts, nach rechts, bei der Pflanze. Bei der Pflanze ich rechts. Renn, falsche Richtung. Was? Ah, ja, der wurde gestorben, oben, so, ja, genau die Schraubenzieher fallen lassen, du Schuft. Weil die Keycard-Bombe. Ey, du warst immer noch da oben, Angela. Was ist denn los mit dir? Yes. Tja, hab ich mich schon wieder nicht Yes. Um Nacht. Angela? Hier geht's Angela, ist das alles was Angela? du sagen kannst, du Angela? Okay, können wir jetzt hier mal weiter yes. Ja, mache ich. Okay, los geht's. Ja, ich hab den Clou, den müssen wir jetzt zu ha Hank wir bringen. Camp start, und dann kriegen wir den roten Schlüssel. Antwort, genau. du schaffst es. Geh zu Den roten Schlüssel, Hank, den wir am Anfang er, glaub, ne? schon hatten, um die erste Tür zu öffnen. <lacht> hey, Hank. Und die Hank aber mal... Oh, ich oh, hab jetzt ja, den Schlüssel. Let's just Okay, Lauf. Go. Let's go. das. Hi, Angela. Ich hab's geschafft! Oh. Ja. Let's go! Ja. It says Ben meet me at Campsite. Ja, oh, Mann! Ich sehe keine Camps Ich yes. sehe nur ein Traum im schwarzen Raum. Ja. Ist du hast auch keine Camps verdient. Oh, mein Gott! Das war doch mal eine ja. geile Runde. Ir irgendwie finde ich ja. das sehr spannend. Das, war, das cool. war sehr nice. So, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, abonniert alle anderen. Sind in der Videobeschreibung verlinkt. Bis dann und ciao!